Es entstehen attraktive Einkaufswelten mit grünen Dächern. Bäume und Natur sind gut fürs Stadtklima. Für unsere Kinder und deren Kinder. Das haben wir vor, um in ganz Berlin attraktive Einkaufsstraßen zu erhalten. Geht das? Klar geht das. Jetzt Grün wählen für Berlin.